Wichtig sind sie auf jeden Fall, wie alle Kritiker, weil sie die Aufgabe haben, auch einmal nicht nur positiv Dinge zu bewerten, sondern konstruktiv zu sein. Gerade das kann manchmal nerven. Bei den Medienkritikern wünsche ich mir manchmal doch mehr den Blick aus der Perspektive der Leser, Nutzer, Zuschauer. Sie fischen dann doch sehr oft im trüben eigenen Teich. Podcast ist ja quasi eine Renaissance des gesprochenen Wortes. Alexa lässt grüßen. Podcast ist eine weitere Ausdrucksform, die die Medien auf jeden Fall berücksichtigen können und sollten, aber eben nur eine weitere Taste auf der Klaviatur. Nach und vor würde ich sagen, ganz cool.